Was auch immer man unter eheliche Pflichten versteht, ein Recht darauf, dass Ihr Partner oder Partnerin Sie ohne Worte versteht, ist sicherlich nicht dabei. Andererseits, was auch immer man unter sich lieben versteht, beinhaltet sicherlich, dass Sie sich dafür einsetzen, dass Ihr Partner Sie verstehen kann und Sie Ihr Bestes tun, ihn wiederum zu verstehen.